Oh Gott. Uh. Ich bin voll baff. Ich hab so viel Mittag das ist, das ist warum habe ich Boah, was warum ist das so geglitscht? Ich ey? Hier seid hier ich Warte. Für das Verbrechen. Der ist ja an so einem Ding hier drin, ja drinne, ey. Ja. okay, ich sehe es. Ja. Was zufolge Der tut nur mit dem einen Arm. Das ist high das ist Bethesda boy Eine kleine Preview auf eldersport Genau. Ja, lustiger Pirat, wenn wir dem aufs Maul gehen. Ja. Sag ich doch. Ja. Well, überhaupt nicht. Oh, ja, kleiner ich hab ja Affen gekillt. <lacht> Ups. Oh, müssen wir uns verstecken? Eigentlich schon wieder in die gleiche Kiste habe oh. mich manchmal wieder aussehen würde. Vor allem die Katze, die was? immer noch hier vorsteht, ist gar nicht verdächtig. Kann der Boss nichts anfangen. Jetzt ist die, die Rette da. er soll vom Pferd gefallen. Oh, ne? war. Ja. Ich habe so irgend so ein gehört noch so. Ich bin drin Daniel. Ich bin schon mal. Ich will auch. Was war denn die Ja. Ich bin noch nicht umgefallen. Was? Warum muss ich eine Axt dafür auf einmal raus? schon wieder da. <lacht> Holt euch. Ja, danke für die Information. Sprecht mit Fei. Ich der für eine Maske auf? Ist das eine Eule? Sieht der den Chip mal rein? Ja. Der läuft wie ein Freak. Wir sehen cool aus. Irgendwie schon. Etwas ich. <lacht> Warum ist er nicht so? hier. Ah, ja. Habt ihr mein Ich komme wieder. Lass mich verraten. Der Junge ist in die Tretmine geraten und hat keine Beine mehr. <lacht> das werde ich sammelt einen Land. Was ist das denn schon wieder? Gibt's ja keine normale Worte wie Cola? Wie denn wo? Ah. Oder fo, oder ja uh. ja, Wir müssen Leute hier töten. So, Wie irgendwie die erste. der erste, <lacht> was mir im Kopf kommt, ey. Durchsuch die zurück, versteht ich, schlachtet die ab, ey. Ich bin der Barbarie von erstes Reaktion von wir müssen hier Leute umbringen. Das ist wie, weil du lässt den, du bist Dorf zu verlassen. Warum ist deine erste Reaktion immer auf irgendwas, zu essen? Ja, ich habe eine Kette gefunden. Ich auch. sprechen mit H, T, H hasse das Tate hat hat Runtertänzeln gefeuert. Ja, ich muss da einen Klingon denken irgendwie. So, alter, sack. Tate hat ja, Rosetten Robler. <lacht> Was löschest du denn die ganze Zeit? Was machst du da? Gar nichts. Du löschest die ganze Zeit auf, eh? Das würdest du aufleveln? Ja oh, gut, für wenigstens nicht zu zehn Quests ja. oh Mann, hier. Oh man, ich hab meinen Sohn gefunden, ich habe diesen Leichnam gefunden. <lacht> Nö, aber jetzt eine Kette. Ja <lacht> oh, geil. Da ja, noch, ich die Kette noch. Da ist noch ein Stück von meinem Sohn dran. <lacht> Einfach nur so ein Finger oder ein Kopf. Ja. Nur ein Finger an der Halskette. Ganz den ganzen Kopf am besten. <lacht> Wir müssen hier rein. Also. Ich will da rein. Wagner. Das ist wieder so ein Klischee auf der Gamer-Name. Wagner. Ich habe mal nachgeguckt, wie man diese einen Fuzzis da besiegt, die wir letztens versucht haben in dem Dungeon da, wo diese drei Typen da aufgetaucht sind, weißt du? Ja. Irgendwie, das finde ich ein bisschen logisch, aber ja. da waren wieder mehrere Oh ne. Verdammt. Wieder einer dieser Missionen. Ja, okay, sehe ich schon. Okay, ja, warum bist du... Was ist los? Warum wird bei mir schwarz? Oh Gott. Was geht, Bruder? Das ist echt schick aus. Warum bist du so klein, ey? Mein Schwanz ist viel größer als deiner. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? <lacht> bist du sicher? Guck dir mal meinen. Jetzt dreh dich da einfach mal um und wir schwänzeln ein bisschen. Ach ja, wir haben einen wir haben Schwanz, genau. Ja, du, das, was ist das denn schon wieder? Schlurfeier. Mein Gott, der Daniel, der Füße, dort fließt. Das hat nicht mal die Chance zu leiden hier. Eine Blaupause für irgendwas episches ist ja süß. Wir nehmen nur noch legendäre Sachen, genau als das anderes. Unter unsere Würde, alles andere ist nur Spiel. Ja, genau. Die bleiben wir das schwächt unsere Wurzeln. Alles ist vorbei. Ja, das ging ziemlich schnell vorbei. Oh. Was zum Teufel ist mit meiner Katze los? Also nicht? Die ist doch oben irgendwie an der Wand. Ja, irgendwie schon. Was zum Teufel? Äh. Spider Cat, Spider Cat. Was? Tut immer was eine Spider Cat auf der so Was soll das? Sehr damit der Bild. Okay. Nee, ich schon Gut. Cool, ich dann auch sehen können. Katze ist genauso Mongo wie du, ey. Dann hat schon wieder drei Typen erledigt. Ich baue immer noch an dem einen. Das ist so erbärmlich irgendwie, ey. Ich komme jetzt so wertlos vor. Okay, oh, ja. Es tut mir leid. Halt. What? Sind angegriffen, Hi. ich habe auch aus Versehen auf den geschossen, aber irgendwie hat er nichts gemacht. Ja, Warum ist Angefasst ist überhaupt verboten. Das ist ein Häftling, Eine kaiserliche Gedenkmünzen. Der Pisser, Na verdammt, ich habe die gelootet und jetzt habe ich auch ein Kopfgeld. <lacht> Nein, oh Gott. Okay. Warum bin ich am Dampfen? Ich dampfe. Der Daniel ist so einer, der sagt, warum gehst du denn die Wachen an und dann tut er die sofort looten, nachdem ich die getötet habe. Ja, <lacht> weißt du, der findet nicht gut, was ich mache, aber der hat macht auch nichts dagegen, nee, der tut das doch Der findet das schlecht, aber tut sich gerne daran bereit. Die sind doch bereits tot. Die Mauern hat doch immer deren Familie. Das Der brauchte gut. das nicht mehr. Du bist ein Bastard. Das ist genau wie ein Fallout. Seine Leiche. Ich nehme was mit. Ich hm? habe nicht das übliche Gesetze. Gibt den Fallout oder Rechte <lacht> die Menschenrechte wütend werden da steht doch nur wütend wütend also ja oh, yeah. okay. wie lange bin ich hier gefangen ich spüre wie mein Geist jeden Tag ein Stück entgleitet ich bin ständig so wütend ich kann nicht oh. <lacht> kann ich das in den Hals ja ich kann's sagen. Oh, I can't even. Ja. Mm.